Oh, hi und willkommen mein name ist Daniel P. und ich bin metal Mario master und wir begrüßen euch zurück zu resident evil 5 ja, ja. im letzten part haben wir das super duper spaghetti monster besiegt nicht auch auch genannt spaghetti mit fleischbällchen mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. jetzt das. ist nur noch ein, äh, ein letzter gegner übrig und zwar wesker holen wir ihn uns den schnappen wir uns ja wie schwer kann er schon sein? Ich glaube, nichts mehr. Ja. ja, natürlich hat Wesker vor, den Planeten zu zerstören. Es ist Wesker! Oder oder in Fachkreisen ich genannt bis ja, Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, dass er am Rumalban ist. <lacht> Er ja, macht ne. ja, ah, jetzt müsste eigentlich kommen, was ich gedacht hätte. Ja, wo ich dann erst gedacht Chris ist voller Bart gewachsen wegen den Schatten. Ja, ich habe ihn mir erst letztens abrasiert. Ich jetzt wortwörtlich verbieten. Ja. Jill, are you okay? I'm fine. Don't worry about me. Just listen carefully. There's something I need to tell you. It comes from a virus. But the virus In order to maintain a balance, he must inject himself regularly with a serum. So if cut the supply of serum, he loses the strength. Aber er hat nur eine Dose also es wird Zeit, bevor er noch einen braucht. hat dass die die präzise Also zu viel injectiert, sollte es wie ein Poison sein. Ich glaube, sie hat das serum pg PG67AW PG67AW? Das ist doch das, was wir gerade eingesammelt haben. To find to you need to find that serum so kann man halt mitgenommen. Ja, das müssen wir mit dem jetzt nämlich in die Zinner, weil mit seiner Kraft verschwindet. Ja. Wir sind den überladen. So, jetzt gehen wir, gehen wir zu den Sitz Ich kann nicht. Immer machen. immer noch nicht? Oh. Nee. Ich kann schwer. Mal kann sich einsetzen Dann bekommt man so eine kleine also, Katze in so. Hm. Also ich kenne ich kenne äh, eine Szene aus Resident Evil 4. Das ah, da geht es nicht. auf jeden Fall. Hm, sehr bequem. Hm? Aber wir dürfen keine Zeit verlieren. But, jetzt will ich mich auch mal reinsetzen. Hm. Ah, tatsächlich ich wollte schon immer mal mal kapitän sein aber jetzt ist der falsche zeitpunkt ich fühle mich wie ein richtiger captain muss okay. cool. <lacht> jetzt nicht ob man da auch ein Archiv bekommt oder so aber nee, ich habe ich habe keins bekommen also ich wusste halt nur dass es in resident evil 4 auch möglich ist weil man sich halt den settler stuhl reinsetzen ja so, wir kommen zur was ich finde schwersten gebiet im gesamten spiel ach du scheiße je nachdem wie wir uns hier anstellen kann hat entweder sehr schnell oder unglaublich lange dauern <lacht> aber ich glaube an uns und ich treffe das nicht sprechen Zaun, am zaun schieße. du glaubst an uns das ja. ja, wird wir stellen uns gar nicht mal so schlecht an also <lacht> <lacht> ja ja gut, okay. Ich meine, wir sind teilweise ziemlich dumm gestorben. Das gebe ich Hä. ja sogar zu. Aber wir stellen uns echt nicht schlecht an. Wir, wir sind gute Kameraden. Oh, ja. Und ich meine, wir sind die Superbrüder. Oder ja. in dem Spiel die Superpartner. Hm. Der war sogar tot. So. <lacht> er ist gestorben und jetzt könnte er noch im wasser ertrinken wie sagt man ja so schön stille wasser sind tief ja ist da jemand oh, da ist echt jemand dann aufschließen ich wollte schon immer mal an einem an einem hebel ziehen Sollte hm. vielleicht nicht mehr mit der Sniper da. Halt hoch! Oh, interessant. Ja, ihr denn? Was wollt ihr denn? Geht doch weg. Ah. schön. Oh, Granate. Uh. Ja. Auf meine Ohren. Auf meine Ohren. Ja. Wegen ja. dem Geräusch oder was? Natürlich wegen dem Geräusch. Oh mein Gott. Aua. ich habe schon wieder eine Granate gehört. coming. Schon wieder eine Granate. Wir wirft ja eine Granate die ganze Zeit. Weiß ich doch nicht. Du bist doch hier, hier der, der Meister. Ich hab die ganze Zeit Granaten irgendwo. Sven. Sven. Oh. Oh. <lacht> er oh. Nein. Gott. Leute, gehen wir zurück. Jetzt mal gucken, wo der Granatentyp ist. Er trifft uns hier die ganze Zeit. Oh fuck. Ah. Was? <lacht> Fuck, das war ein Raketenwerfer. Oh oh. oh. Was hat das? das war eine Granate. Ja, wo ist denn das Ich weiß es doch nicht. Ich muss, was ist hier los? Komm mal, einen Moment zurück hier. Lass mal gucken. ich habe Jetzt habe ich ihn gesehen. Jetzt okay. ist er weg. Knüpfen dir vor. Ich mach die anderen hier platt. Da kommt einer, glaube ich. Uh, ups. Äh, ups. vor allem den oh, Schuh. Wo kann der denn Komm mal her. Okay. okay den gerade gold oh, grünes scout gold grünes scout gold grünes scout hat aus einer Minenraketwerfer äh nee, den habe ich äh, habe ich ganz äh, skillig die brübe weggeschossen. Ja. <lacht> ah. Yeah. Okay. Jetzt läuft's noch halbwegs Eig eigentlich irgendwie nicht wir, ja, wir waren die ganze Zeit getroffen aber naja. aber wir <lacht> sterben nicht hm. das ist unten einer lang gelaufen oh, da wollte ich nicht hat da das auch gar keinen Platz hä hey, mit dem Maschinengewehr ja, so, hinter dir. Oh. Oh, na. No? <lacht> <lacht> no, von komm, da. Oh, muss mich heilen. war gerade einer noch. da, da, ist da, da no, do, do, do, wo kommt der da, da oben, da ist er gefallen. glaubt hm. hm. hm. den lose. grüß Kraut. Oh, der Raketenwerfer-Typ hat, hat hinterlassen. Mhm. Ist ja viel. Ja, der Goldkette. Hier ist noch ein grünes Kraut. Oh, sehr gut. Und warte, Minien, bist du, bist du? Ich bin oben, ich habe eine Tür gefunden. Oh, Hast er ist Spray und Minen. Woher ist er. Äh, Ich habe keinen Platz, aber warte, hier, hm. Hm. warte, teilen uns erst mal. Wir mal die Pistolen Munition vielleicht. Ja, oder nimmst du Minen, okay. Warte ich. Warte, gib mir die ähm... oh, kannst du nachladen? Ja. gebe ich dir die Minen. Okay. Ja, ja. exzellent rotskraut hm. habe ich kein grün Stickstoffgranaten hm. Hm. warte kann ich mitnehmen ah. auch wenn ich den granatwerfer nicht dabei habe Ich denke mal, dass wir im Kampf gegen wesker bestimmt gegen bestimmt ein oder zweimal sterben werden. Oh, das ist... <lacht> <lacht> oh, Mann. Warte, ich könnte die Granate werfen. Ja, werf sie weg. Adios, Mutschatschos. Warte, dann gebe ich dir das, ja. nämlich das. Kombinieren. So, jetzt kann es weitergehen. Hier ist noch ein grünes Kraut, das gibt es nicht. Warte, ich nutze es auch direkt. So. so, können wir jetzt bitte weitermachen? Ja. Meine Wesker ist, ist so ziemlich schon längst weg. Ähm so, jetzt kommt der schwierige Teil. Der Kontrollpunkt ist schon eine Langeweile her oder auch nicht. Kontrollpunkt. Ich dachte, man muss immer von Anfang anfangen. Zum Kommen wir alles eingesammelt. Jetzt ja. hat man alles noch mal machen müssen. Hätte ich ja, hätte ich hätt halt drauf. Hey, Nerds. Oh nein, nicht ihr schon wieder! Au! Ist irgendwas hinter mir? Ja. Ja, jetzt ist es tot. Oh Gott, meine, meine Shotgun ist, ist leer ich kann dir was geben wenn du willst ja gib mal bitte die Shotgun munition kann ich direkt nachladen Felix. ich dachte hier kommt noch mehr ich gehe mal hier hin. Wirklich... ich bei ihr in sicherheit oh, ich kann mich ja nicht anlehnen ah. ich mir ziemlich sicher kommt noch was Oh ja. Oh. Im doppelpark Oh nein! Ihr wollt mich doch verarschen. Und da kommen noch mehr Leute. Oh Gott. Oh, der war gut. Ah oh Gott! Oh, der hat seinen eigenen Kollegen ja hat neben dir das aua wo bist du Aua wird geschockt ich meine mini platziert und noch eine nein ich habe die schon wieder aufgesammelt ja ich den kann ich nicht ausweichen ah, geh mir aus dem weg hallo ich erinnere, wer bist du denn? Nein! Ja. So ich... uh, uh, entfernen. Uh... So, solche Granaten habe ich auch ich habe keine explosiven Granaten. Ansonsten also, will ich den Granatwerfer mitnehmen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. <lacht> Und ich nehme ein paar Granaten mit. Mal noch an. Oh, ich habe ja noch mehr Minen. Uh. ja, Minen. Dann habe ich habe eine Idee. <lacht> okay. Warte mal, große Granaten mit flüssigem Stickstoff gefüllt. Lassen Ziele bei Aufprall gefrieren. Hm, nee. Einmal nee. Die tun nicht töten, was soll ich damit? Ja, genau, was soll ich denn mit dem mit dem Schwachsinn? Mein Gott, mein Mental ist voll. Ja. Ich habe neun Brandgranaten, was soll ich mit mit dem Dreck? So. I'm ready. I'm ready. So, mal erstmal mal den hier, die beiden Typen, meine Insekten-Dinger, war ja jetzt nicht so schwierig. Ja, komischerweise Na? Äh, äh. nicht so nah daran gehen. Da kommt noch einer von links. Oh. Ja. <lacht> ja. Au, Au. ja. Deswegen habe ich gesagt nicht so nah dran gehen. <lacht> Weil die machen Aua. Aua, das du. hat echt weh getan. Das hat echt wehgetan. <lacht> So nochmal. So jetzt machen wir keine Scheiße. Der oder hoch ja, äh. ja jetzt hast du keine kalten mehr zum angreifen Aua. Ja, die wachsen nach. Die wachsen ja nach? Was soll denn der Scheiß? Zum anderen, warum sind die noch nicht tot? Ja, weg da, weg da. I'm surrounded. Oh no! Nein! Oh no! Hier sind immer noch am Leben. Ich glaube ich bin tot. Nein. Aua! Entschuldigung! Oh, oh. Mal ging ganz schneller. So. Jetzt, jetzt hat das in der Sicht. So. Oh, Gott. oh Ich klar. dachte, wir hätten ein bisschen mehr Zeit hier. Ja. Ich gehe geh mal hier runter. Okay. Ich glaube, du sollst auch irgendwie runterkommen. Sind wir sind ein bisschen sicherer. da muss ich wieder hochkommen, um mich zu retten. Okay. Nicht. Jetzt habe ich mal in meine Mine gestolpert, ey. Au! Wo bist du? Bin vorne. Aua. Ich mir eine übergezogen. Oh nein. Ich sage das natürlich schwierig. Ja, ich merke schon. Also beim ersten Mal gegen die Insekten, das war einfacher. so Ich habe jetzt einen Plan. So, Erst einmal, ich habe Minen. Boom. Eine platziere ich schon mal. Eine platziere ich mal hier für die beiden dicken. Eine hier. Und ja, gut. Da! So. Soll ich mal versuchen, ja mal zu kommen. So. Ja, oder? Boah, ich noch. Oh, weg. Nein! Ah! Ah! Ah! Ah! <lacht> ah! Ah! Ah! Ah! Das tut weh. Ah! Säuregranaten mit, vielleicht ist das ja äh, genau das Richtige. Mal nicht, okay. Dann einmal hier, genau das Richtige für die Viecher. Einmal hier, einmal hier und einmal hier. Warte, äh, ähm. Okay! So hier schon beide in den luft geflogen, ey. Verdammt. Oh ja, ich merke schon. Die Säuregranaten sind sehr effektiv gegen die. sind platziert. Ja, ich glaube, wir sollten irgendwo weiter weggehen. Ja. Wir können auch hier hochgehen oder so, ne? Ja. Gehe okay, ich geh mal. Ich gehe mal hier hoch. Durch die von hinten abballern So, kommt mal. her Oh Gott! Ja, läuft man bei hier so rum am besten. Oh Gott! Deckung! Oh Gott! Okay. Kann er überhaupt mit, mit der mit der fetten wumme überhaupt laufen? Oh Gott! Au. Oh Gott! Aus hier! Aus Lauf, hier. lauf, lauf, lauf. Oh. <lacht> Ah! sind auch noch welche. Da ist doch eingeflogen. Du bist Kraut! Oh Gott! Bin ein bisschen von der getrennt gerade ja oh gott oh gott die kommt zu mir nee, einer aber auf mich oh. nein oh nein bist du wo die dicken sind Der hat, mir <lacht> <überge> <lacht> der hat mir eine Übergezogen, <lacht> <Nein>. okay. <lacht> okay, ich bin unterwegs. Ja, da hatte mir eine Übergezogen. Wir müssen eigentlich nur irgendwo in Sicherheit sein. Von denen, ja, so, Moment. Ich glaube, meine Minen bringen irgendwie nichts gegen Insekten gegen die Insekten nicht, aber dafür helfen die Säuregranaten. Okay. Okay. Ja. Ah. Oh. Gott. Oh. Hey, eins ist down. Nein, ich muss Noch ein oh. oh, okay, down. ich bin da meine mini aktiviert ey. So. jetzt mal direkt hier hoch oh, ich kommen wir, wir können uns ja in den raum da oben verstanden ja dann bleiben wir mal hier oben Oder eine Ball hat schon Ob wir hier so lange sicher sind, müssen wir da hinten zu einem anderen Raum laufen, wenn die hinkommen. Oh. Oh, ich kann die gut treffen von hier aus. Ich auch. Aber oh, die können mich auch treffen. Warte. Granaten. sehr getroffen. Okay, was auf, von ihr kommen jetzt auch welche. Ja Oh Hilfe! Oh, ein bisschen Hilfe! Ist unterwegs! Lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf! Warte mal, ihr seid hier sind oh. unten! Ja! Oh. Verlauf ja, den hau ich. Geh weg. Hau. Hau. Was da reinlaufen? Lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf. Ah. Aua. Hilfe. Wir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 Oh ja, weiter zurück. Oh Gott, da unten sind noch mehr. Kraut, Kraut. Kraut? Nee, Hier kann man auch rumlaufen, glaube ich. Aber oh, Granate. Ich sterbe. Oh nein, ich muss nachladen. Mal kraut Also mit dem. Ah. Oh, ja, bleibt mal da. Da komm. Ja, einer dauert. Ah. Lade nach, lade nach, lade nach. Gott. Na, oder kaputt. Ich muss nachladen! Na, ja. ah. ah. ah. ich bin da nur na, welche ah, ich glaube nicht so kurz ja, ein euch doch endlich das alles mitnehmen alles mitnehmen alles mitnehmen was nicht niedur nadel fest ist so warte warte warte warte warte warte warte ja. warte warte ja. warte den rücken frei <lacht> so, um, äh, gewehrmunizier könnte ich gebrauchen Oh. Auch oh, <wie lacht> schlecht, brauche ich auch. Okay, haben wir alles eingesammelt hier? Ah, nee. Noch mehr Gewehrmunition. Wow. Oh, oh, oh mein Gott, ey! Ja, ich glaube, ist ja, das ich glaube eine auch. Scheiße, ey? <lacht> ja, ich sag doch der Teil ist schwer. <lacht> jedes mal, wenn ich in dem Teil bin, ja. Das ist, ist egal, ob wir, egal welcher Schwierigkeitsgrad. Äh, da weiß ich nicht. Aber jedes Mal, wenn ich an dem Punkt bin. Oh, so. Mann, was für eine Aufregung! kommt hier noch gefunden ab. Was denn? Erste Hilfe. Oh, heil uns bitte! Oh. Oh Gott, ich dachte, du wärst ein Gegner. Hier ist noch ein Kraut. Noch ein Kraut. Ich habe keinen Platz mehr. Äh... Warte, ich werfe die blendgranate weg. Alles so, dann... Bevor wir die Tür öffnen, kann ich uns heilen. Ja. Da, da, da, dann da, da wir mit da, da, vollen da, da. AP. Den letzten Kampf. Ja. So. Hast, du, hast du so viel Schrotgewehr Munition? Äh, ja. Dann gebe ich dir... Danke. Okay. Mal gut vorbereiten. Okay. So, ich habe uns mal hoch. Mm -hmm. Much appreciated. So, warte, dann gebe ich dir noch das hier. Ich gebe die Granaten hier, die ich gefunden habe. Oh, sorry, Cool. Okay. Dann sind wir bereit. Ich bin bereit. Okay. Oh, was für eine Aufregung. Das Schlimmste haben wir hinter uns, glaube ich. <lacht> ja, jetzt kommt halt noch der Kampf gegen Wesca. Den, den. Ja, lass deine Deckung nicht unten wenn sie mich auf Namen nehmen, ich habe zwei Westen an. Ich weiß nicht, ob du den Film noch gut im Kopf hast. Ich glaube, irgendwie ein paar Szenen, hier sind auch im Film. Whoa. Pass auf, die Sonnenbrille! Ich habe seine Sonnenbrille gefangen. Pew pew! Ja, es läuft äh, nicht ja. so gut. Oh. Oh. Der Typ ist so eine coole Sau. Hm. Ich bin voller voll Fanboy für den Typen. Ja. Ich finde schade, dass ich den anderen Teil nicht mehr vorkommt. Zu so 7 und 8 und so weiter Well uh, Erzähl mal, was du drauf uh, hast, du Wesker. Aua. <lacht> <lacht> Direkt ins Gesicht geschossen. Na, oh, sehr gut. Da, äh, da war, war gar nicht so viel Schaden. Ouch. Ouch. Ich an dem vorbeilaufen. Warte mal, wie, wie, wir müssen den irgendwie blenden, glaube ich, und das irgendwie dunkel machen. Dann kann er uns nicht sehen. Der Hebel ist kaputt. Also ich habe ja was Schönes: Raketenwerfer. Ooh, uh, das klingt noch ganz nach meinem Geschmack. mein no in, oh. in seiner Nähe? nein <lacht> wie stylish der ausgewichen ist so, damit auch nicht Ouch. ja ich glaube damit den auf die drauf schießen kannst du bleiben lassen das wird nicht so viel <lacht> ich glaube auch nicht ich mache mal die lichter aus ja ich glaube das ist auch Aua. Au. Au. Ich konnte gar nichts machen ey. er hat mich einfach getötet einfach zwei schläge gegeben so Brust. ja erstmal okay. was kaufen was kaufen ich was nichts ich glaube und die säuregranaten werde ich glaube ich auch nicht mehr brauchen den granatwerfer auch nicht erstmal alle schätzen verkaufen So also, viel brauchen wir eigentlich nicht gegen den muss noch mal meine MP hochballern. Moment. Und ich kaufe noch zur Sicherheit ähm, ein erste Hilfe-Spray. Okay. Davon kann man ja nie genug haben. Ich bin bereit bin ich auch oh, bereit diesmal schießt er nicht direkt auf dich ja oh, macht mach die lichter ja aus damit wir den seine nicht ausklipsen können der ist, der ist eigentlich nicht so schwer ich bin nicht irre. ja ich, ich weiß ich weiß dass er nicht sehr schwer ist musst du halt irgendwie die lichte erstmal muss man die lichter ausschalten damit er uns nicht mehr sehen kann ja. der trägt sonnenbrillen von daher mm -hmm. ist ein ja, Oh, er sehr oben nein das raketen war von munition Die Ding haben wir immer brauchen. Also ich war ja durch. Ich folge mich. Ich folge dich. So. Wenn du hier Hebel siehst, wo Licht noch ist, kannst du ja ausmachen. Ist aber ein, ein das glaube ich kaputt. Oh, hier sagt man einfach ein bisschen wegrennen. Da so, wo ist, ja, ich glaube, der hat uns aus den Augen verloren oder? Ja. Ich glaube, ich muss mich jetzt an den Rand schleichen. ne? Naja, war ruhig. Was? Und ja, ich würde ein bisschen von von dem wegrennen jetzt. Ja, oh. Also wir Raketen auf uns, ohne Raketenwerfer. Ja, weil warum denn auch nicht? Kann ich nur von hier aus treffen? Nee. So, Nein, schießt das den ab. Ja. Okay. Nee, bei mir Mal funktioniert hat, glaube ich nicht. Ich habe einen Raketenwerfer. Und ich habe Raketenwerfer-Munition. Mach mal damit. Ja. ja. So, ich glaube, du musst oh, ir kommt. Glaub, du So, irgendwie kann ich dein Ding aufladen. muss irgendwie warte. was machen. hier. Ah. Zack. Doch. Und jetzt halt ihn fest. Gib ihm einen Schuss. Oh oh. oh <lacht> äh, ich glaube, müssen wir ein paar Mal machen noch. Hast du doch äh, ein bisschen Munition? Äh, nee. Äh, besorg uns bitte noch mal mal etwas. Ich halte ihn, halt, ich äh, versuche ihn hier zu beschäftigen die sind in diesen vitrinen ganz oben sind welche oben sind eine menge ja. komm mit nach oben wieder oben okay. A den kann man ganz ausmachen war ah. Wesker. löcher Meskar. Warte, ich schieße auf ihn. wohl ah. ja. äh, Hol noch eine. Ähm, ja, siehst du den Typen hier? Ach was, ist doch nur Wesker. Der absolute Hauptbösewicht. Nicht okay, wir hauen ab. gehen wir weg. <lacht> Warte. Ah, there you are. Steck ich glaube, ja. glaub, hier oben sieht er uns. Ja. Dann müssen wir da eben hingehen, wo es etwas dunkler ist. Oh Gott. Äh. Hm? Eva. <lacht> Was? Oh, warum bist du nicht runtergegangen? Oh, scheiße. Ich glaube, ich doch nicht im Leben. Nee. Obwohl. Nee. Nee. Oh. Er hat ich hier ja kaputt getreten ja so ein bisschen.